Dann, das Geld sollte ja grundsätzlich effektiv, effizient, genutzt und arbeiten für mich. Deshalb habe ich veranlasst, dass das Geld direkt von dem Girokonto auf mein Verrechnungskonto geht, was ich auch dir empfehle zu tun, um gleich das Geld zu investieren und zu vermehren durch die entsprechenden Finanzinstrumente. Die Videos vom ersten bis achten Tag sind unter diesem Video verknüpft. Und hier sind einige verlinkt, wo du unsere Ersparnisse sehen kannst und nachmachen kannst. Die Gewohnheit kannst du beginnen, von heute an anzulegen und einfach zu trainieren. Und wenn du das Dokument dir herunterladen möchtest, klick einfach unter dem Video auf den Link und lade dir herunter. An dem Tag 9, vor dem ersten Tag an, haben wir eine Gewohnheit geübt und angelegt, das Geld täglich zu sparen und um 1 Euro die Summe zu erhöhen. Warum 1 Euro mehr dazu? Weil damit sollte veranschaulicht werden, was ein Zinsenszinseffekt ist. Und jetzt geht es zu dem Video und zu den konkreten Vorschlägen und Statistiken. Los geht's! Wie viel spare ich wirklich, wenn ich nicht mehr rauche? Angenommen, mit 18 Jahren beschließt ein Jugendlicher ab sofort auf seine tägliche Packung Zigaretten zu verzichten. Stattdessen möchte er die 5 Euro sparen. Ich mache eine kleine Rechnung auf. Ich habe gestern bei der Statista recherchiert und die Zahlen für Rauchen, für Zigarettenkosten, für Steuern und etc. mir angeschaut. Und eine Zigarette kostet im Durchschnitt 31 Cent. Und in, wenn man eine Packung mit 20 Stück raucht, dann liegt pro ähm, Packungsverbrauch bei 6,40 Euro. Ich äh, runde es ab auf 5 Euro und gehe davon aus, dass die Zigarettenpackung einfach nur 5 Euro kostet. Wenn man am Tag 5 Euro spart, ist man dann schnell bei 150 Euro oder wenn die Zigaretten mehr kosten auch bei 180 Euro Ersparnis dabei. Was glaubst du, auf welche Summe würden die 150 Euro Ersparnis bis zum 64. Lebensjahr angewachsen sein? 82.800 Euro. Die Frage ist, wie viel besäße er wenn er nach dem ersten Monat, also 150 Euro, das Zigarettengeld immer mit durchschnittlich 5% angelegt hätte, er hätte über 300.000 Euro. Ich zeige dir ein Rechenbeispiel. Ich benutze für mein Beispiel den Zinsenzinsrechner von Finanzfluss. Ich gebe hier 1000 Euro. 800 Euro an, das ist das Ersparte von einem Jahr, das ist die monatliche Sparrate von 150 Euro. Ich fühle es das aus, damit du es siehst, dass das wirklich gerechnet ist. 46 Jahre sind von 18. bis zum 64. Lebensjahr und jährlicher Zinssatz sind 5%. Und Ausschüttungsintervall monatlich. Das heißt, die Zinsen werden monatlich wieder angelegt und weiter berechnet. Und ich klicke auf Berechnen und berechne die Summe. Endkapital 339.227 Euro. gesamten Einzahlungen sind 84.600 Euro und erhaltene Zinszahlungen sind über 250 Euro. 1000 Euro. Wenn du über 46 Jahre monatlich 150 Euro zu 5 Euro investierst, kommst du am Ende auf ein Endkapital für 339.227 Euro und diese setzen sich zusammen aus 64.600 Einzahlungen und 2.054.627 Euro an Zinsen oder Kapitalerträgen und dieser Grafik veranschaulicht tatsächlich die Zinsen, die sind im Gelb. Also Gold abgebildet für mich und Einzahlungen in Blau und was für eine wunderbare Grafik. Jetzt bist du vielleicht aber nicht gerade 18 Jahre alt. Dann nehmen wir an, du hast nicht 46 Jahre Dauer äh, einzuzahlen. Ich nehme jetzt stufenweise, du zahlst nur 10 Jahre an, weil du heute die Einsicht bekommen hast, dass, dass dich das Video überzeugt hast und du würdest ab heute dein Leben ändern wollen. Dann machen wir das für 10 Jahre. Das macht Endkapital. In 10 Jahren hast du dann 26.257 angespart. Gesamt eingezahlt 19.800 und Zinszahlungen sind fast 6.500 Euro. So, jetzt bist du vielleicht aber noch etwas jünger und hast bis zur Rente vielleicht 20 Jahre. Alle anderen Daten bleiben so erhalten. Ich berechne jetzt für 20 Jahre, dann hat man ein Endkapital in 20 Jahren von 66.538 zur Verfügung. Davon eingezahlte, eingespartes Geld 37.800 und erhaltene Zinsenzahlungen sind 28.738. So sieht es aus. Man sieht es hier ganz deutlich, dass Zeitfaktor eine ganz große Rolle spielt. Und jetzt nehme ich einfach noch 25 Jahre in Rechnung für die Balance und dann sehen wir das Endkapital fast ähm, 100.000, also 95.593, davon sind Zinszahlungen achten für über 48.000 und Einzahlungen sind 46.000 und so teilt sich das auf. Du weißt, dass ich in Aktienanlagen investiert bin und da erziele ich viel mehr Rendite, 15 Sie sind zwar risikoreicher, aber auch ertragreicher. Und ich rechne dir jetzt noch ein Beispiel vor. Was ist, wenn dieses Geld zu 15 Prozent angelegt wird? Und übrigens, wenn du auch keine 18 Jahre alt bist und Raucher, sondern nicht Raucher bist und vielleicht gibt es auch bei dir eine kleine unnötige Ausgabe, die du sparen könntest, dann kann daraus auch so ein Investitionsbeispiel entstehen. Überprüfe doch, wo du überall 5 Euro, für die ich besser sparen könnte, versteckt sind. Denn es lohnt sich wirklich. Wir können eine alte Volksweisheit übertragen und sagen, Wer den 5-Euro-Schein ehrt, ist eine Million wert. Ich behalte 1.800 als Anfangskapital in meinem Rechner, 150 Euro. Ich werde hier 15 Jahre nehmen und den jährlichen Zinssatz werde ich auf 15% wie beim Aktien einfach Berechnen. Natürlich ist das nicht die garantierte Summe. Das hängt natürlich mit der Börsen- und Aktienmarktsituation. Aber schauen wir, auf welche Endkapital wir kommen. 117.000, gesamte Einzahlungen von 28.800 Euro und erhaltene Zinszahlungen 88.317. So sieht es nach 15 Jahren aus. Und jetzt mache ich meine 46 Jahre, wenn ich 18 wäre und 64 in Rente gehe und 46 Jahre Einzahlungszeit habe, bei 15 Prozent. Und dann berechne ich das noch einmal. Und da sind erstaunliche Daten, die hier erscheinen. Endkapital sind 13.108.000 Gesamt eingezahlten sind 64.600. Die Summe ist hier bekannt von Anfang vom Video und erhaltene Zinszahlungen sind 23 also Die Einzahlungen sind hier also ganz klein. So viel zum Thema 5 Euro täglich Sparen. Auch für mich schade, dass ich mit 18 diese Erkenntnisse und dieses Wissen nicht hatte. Weshalb ist es für mich ganz wichtig, diesen YouTube-Kanal zu führen und das Wissen früh genug den anderen anzubieten, dann, ach, das hätte doch alles schon früher für mich passieren sollen, ist aber nicht passiert. Deshalb abonniere meinen Kanal, lerne aus den Videos, mein Wissen stelle ich kostenlos zur Verfügung, Es sind meine persönlichen Erfahrungen. Ich bin investiert in Aktien und Kryptowährungen, um Finanziell unabhängig, finanziell frei zu sein, das bin ich noch nicht. Deshalb bin ich auch ganz stark noch am Powern. Like das Video, teile mit denjenigen, die es brauchen könnten. Und es ist ganz wichtig, beginne, etwas zu verändern in deinem Leben, damit du finanzielles Polster aufbauen kannst. Die Zeiten sind jetzt nicht einfach. Die Inflation schlägt aufs Portemonnaie und verteuert uns unser Lebensstandard. Aber wir gehen weiter einfach unseren Weg der Geldanlagen, Geld richtig wirtschaften und verfolgen unsere Ziele. Und achte in der Zukunft auf die Ankündigung unter meinen Videos, dann ich entwickle einen kleinen Kurs für die technische Umsetzung der Schritte, weil oft hakt und scheitern wir daran, dass wir nicht wissen, wie wir es tatsächlich machen. Und ich nehme dich an die Hand und zeige ich dir, wie einfach das gehen kann. Und das ist auch keine Anlageberatung. Es ist einfach eine Unterstützung, die ich anbieten möchte. Lerne übers Geld, lerne über Geldrendite. Also achte auf die Ankündigung unter den Videos. Irgendwann beginne ich tatsächlich den Online-Kurs zu verkaufen. Aus den Statistiken hervor geht es heraus, dass männliche Raucher machen etwa 23% aus und weibliche Raucherinnen machen 15% der Bevölkerung aus ähm, in Deutschland. Und ähm, wenn diese Gruppe oder Teil davon mein Video sehen könnten und, und umsteigen können, dann wäre es doch schon ganz viel getan, würde ich mich erfolgreich schätzen. Ich danke dir fürs Zuschauen und bis demnächst im neuen Video.